Hier haben wir jetzt von ON den Cloud-Stratus und ich habe mich immer schon mal gefragt, wie diese Cloud-Technologie eigentlich funktioniert. Magst du das mal erklären? Ja, also man sieht ja hier sozusagen diese Waben, ne? also diese einzelnen Bausteine. Das ist bei jedem ON-Show auch ein bisschen anders. Die haben unterschiedliche Größen, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Das heißt, wenn du auftrittst, dann entstehen Aufprallkräfte und das heißt, das Material drückt sich zusammen. Diese Cloud, so heißen diese Teile, die nehmen diese Energie auf und geben sie aber auch wieder zu Ab. Die geben sie wieder zurück, weil sie wollen wieder in ihre Ausgangsposition zurück. So, das macht jedes einzelne Element und in der Gesamtheit hat man da eine tolle Dämpfung. Sehr speziell hier sogar eine doppelte Dämpfung, das heißt unglaublich viel Komfort. Spürt man das eigentlich beim Laufen? Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, den wirklich für langsame Dauerläufe oder auch gerne für Regenerationsläufe einzusetzen, weil er eben wahnsinnig viel Komfort und Stabilität verspricht. Ich glaube, es ist auch der komfortabelste Schuh von ON aktuell und ich denke, das merkt man auch. Wie ist die Passform? Also du hast ja einen bisschen schmaleren Fuß. Klappt das? Die Passform ist auch gerade für schmalere Füße sehr angenehm, einfach durch diese besondere Schnürung, die wirklich auch im Vorfuß nochmal schön Halt gibt und den Fuß wirklich fest im Schuh hält. Genau. Ich finde auch, dass er einen sehr wertigen Eindruck macht. Was meinst du denn dazu? Ja, also Onn macht da schon wirklich da einen tollen Job. Die Sohle dieser Helion Superfoam, der ist unglaublich äh, hitze- und ähm, ja, sonnenbeständig. Ne? Und das ist vor allen Dingen deswegen wichtig weil Hitze und auch Wärme sozusagen dem Schuh zusetzt. Also wenn du deinen Laufschuh im Kofferraum spazieren fährst, würde ich nicht tun, weil einfach das Material dadurch spröde wird. Aber das ist wirklich ein tolles Material und deswegen ist der Schuh auch sehr, sehr langlebig. Ja. Ja. Lass uns mal kurz über das Design reden, also das sollte nie das Kriterium sein, warum man eigentlich einen Schuh auswählt, aber ähm, wie gefällt dir das hier bei Ron? Ganz ehrlich, ich finde von der Optik her macht er echt was her, also er ist einfach wirklich gut anzuschauen und ich finde ihn auch ähm, für die Freizeit einfach super und trage ihn da auch super gern. Genau und wenn ihr über diesen Schuh oder über andere noch mehr wissen möchtet, dann schaut doch gerne auf sport2000.de vorbei.